Für das Wissen entscheiden bedeutet für mich meine Freude und Begeisterung an der Forschung oder an der erkenntnisgetriebenen Forschung auch der breiten Öffentlichkeit mitteilen zu können.